Hallo, wenn du schon immer wissen wolltest, wie du erkennen kannst, ob deine Unicorn-2-Version aktualisiert werden soll, dann schau dir dieses Video an. In der Vergangenheit haben sich unsere Händler immer wieder einen Hinweis auf die Aktualität ihrer Unicorn-2-Version gewünscht. Dem sind wir gerne nachgekommen. Daher stelle ich dir in diesem Video die drei Möglichkeiten vor, anhand derer du kontrollieren kannst, wie aktuell dein Unicorn 2 ist und ob du gegebenenfalls ein Update durchführen musst. Starte zunächst auf deinem Server Unicorn 2 als Administrator. Hierzu führst du einen Rechtsklick auf das Desktop-Item aus und wählst die Option Als Administrator ausführen.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 Unicorn 2 zeigt dir nun anhand eines farbigen Balkens, ob deine Version aktuell ist. Ist der Balken rot, ist dann Unicorn 2 veraltet. Unicorn 2 zeigt dir in diesem Balken darüber hinaus an, welches neue Bild installiert werden kann und wann dieses veröffentlicht wurde. Du kannst an dieser Stelle ein automatisches oder manuelles Update durchführen. Die entsprechenden Videos habe ich dir unten in der Infobox verlinkt. Ist der Balken jedoch grün, ist alles in Ordnung und von deiner Seite ist keine Aktion notwendig. Die Ausnahme ist jedoch, wenn du deine JTL-Wavi geupdatet hast, dann musst du auch UNICORN 2 einmal im Anschluss aktualisieren. Solltest du noch eine sehr stark veraltete Version von UNICORN 2 nutzen, wirst du diesen Balken nicht sehen. Um herauszufinden, welche UNICORN 2 Version und welches Bild auf deinem Server installiert ist, klicke in der oberen Leiste im Dashboard auf den Menüpunkt Info. In einem kleinen Fenster wird dir nun angezeigt, welche Version und welches Bild installiert sind. Möglichkeit Nummer 2 ist das ChangeLog auf unserer Website. Dieses findest du unter unicorn2.de service changelog oder indem du im horizontalen Menü zuerst auf Service und dann auf dem Menüpunkt ChangeLog navigierst. Im ChangeLog ist der oberste Eintrag immer die aktuelle Version. Der Eintrag zeigt dir links die Unicorn-2-Version, danach das Bild und rechts, wann dieses veröffentlicht wurde. Wenn du auf den Link klickst, werden dir erneut die Versionsnummer, das Bild und das Veröffentlichungsdatum angezeigt. Mit einem Klick auf die darunter befindlichen Reiter werden dir die Features, die Bugfixes sowie zusätzliche Informationen angezeigt. Die komfortabelste Möglichkeit, um die Aktualität deiner Unicorn 2 Schnittstelle zu überwachen, ist unser Unicorn 2 Update Benachrichtigungsservice. Klicke hierzu entweder auf Jetzt zur Update Benachrichtigung anmelden oder rufe in deinem Browser direkt die Adresse uni2.it/slash Benachrichtigung auf. Melde dich mit deiner E-Mail-Adresse hier an und erhalte jedes Mal, wenn es ein neues Update für Unicorn 2 gibt, automatisch eine Benachrichtigung. Die Abmeldung ist selbstverständlich jederzeit möglich. Da wir eine Zwei-Faktor-Identifizierung verwenden, um dich vor Missbrauch zu schützen, erhältst du von uns eine E-Mail mit einem Link, auf den du bitte klickst, um deine Teilnahme an diesem Service zu bestätigen. Und wie immer gilt, wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns eine E-Mail an support marcos softwarede oder frage uns über Facebook. Wir helfen dir gerne.